Es freut uns mega, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Livestream. Ähm, wie ihr sicher durch die ganzen share schon mitbekommen habt, da haben wir euch ja ein bisschen vollgespampt, geht es heute um Repressionen, die AktivistInnen unter uns erlebt haben, wegen ihres Engagements bei Fridays for Future. Ähm, wir haben das tituliert mit, für die eigene Zukunft stehen“ einstehen kommt nicht immer gut an. Und genau darum geht es heute. Wir möchten in diesem Stream ein paar Geschichten aus äh, unserer Gruppe erzählen von Aktivistinnen, die das erlebt haben, dass sie online oder von Freundinnen, von Klassenkameradinnen ähm, beschimpft wurden, ausgelacht, gehänselt, teilweise sogar wirklich sehr stark gemobbt, ähm, weil sie freitags auf die Straße gehen. Wir möchten über diese Dinge sprechen. Wir möchten das nicht einfach ähm, ungeschehen passieren. Also wir möchten es nicht einfach passieren lassen, unkommentiert. Und ähm, natürlich wollen wir auch ein bisschen darüber reden, was man dagegen tun kann und wie man äh, diese Kultur des Mobbings, dieser Ausgrenzung verbessern kann und natürlich auch, wie wir euch dabei helfen können, wenn ihr sowas erlebt. Ähm, genau, wir haben gleich direkt zu Beginn eine kleine Story für euch ähm, und zwar ist sie von einer Aktivistin bei uns in der Gruppe. Sie hat, ähm, das ist schon länger her, aber ist tatsächlich immer noch spürbar bei ihr, sie hat mit ihrer Konrektorin geredet in der Schule ähm, darüber, dass sie freitags oft gestreikt hat ja, und damit natürlich auch ihr Unterricht ausgefallen ist. Ähm, sinngemäß, sinngemäß hat die Konrektorin zu der Aktivistin gesagt, wir sind uns noch nicht sicher, wie wir hier mit Empfehlen wegen Fridays for Future umgehen. In Schulen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gab es Geldstrafen und das wurde nicht ohne Grund als Drohung wahrgenommen. Ähm, inzwischen ist es anders, äh, zumindest ein bisschen. Viele Menschen aus dem Lehrpersonal akzeptieren das, dass Schüler streiten gehen in dieser Schule. Und ähm, die Schule schmückt sich sogar mit den Zeitungsartikeln, äh, bei denen SchülerInnen äh, über Fridays for Future vorkommen. Das heißt, ähm, ein bisschen hat sich die Sache gewandelt, aber die Stimmung ist noch immer sehr, sehr angespannt in dieser Schule. Ähm, das als kleiner Einstieg. Das gibt euch vielleicht einen Geschmack, worum es heute gehen muss. Ähm, wir haben einige ähm, wirklich krasse Geschichten für euch vorbereitet. Wir hoffen, ihr bleibt bis zum Ende da, aber bevor es we weitergeht, muss ich natürlich auf jeden Fall noch eine Sache anmerken und zwar ähm, Corona. Äh, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Corona ist wahrscheinlich mit ein Grund, ihr sitzt jetzt gerade zu Hause und habt nichts anderes zu tun, als bei uns beim Stream mitzuhören. Ähm, das heißt natürlich aber auch, es geht nicht nur um Spaß und Vergnügen, passt auf euch auf, bleibt zu Hause und vermeidet wirklich soziale Kontakte, wenn ihr könnt und ähm, wascht euch die Hände, ihr kennt die ganzen regeln und ihr wisst, was ihr tun müsst und wir bitten euch, dass ihr euch daran haltet. Wir möchten eine Krise auch wirklich wie eine Krise behandeln, so wie wir das auch bei der Klimakrise schon seit mehr als einem Jahr sagen. So, ähm, wenn ihr euch übrigens noch weiter langweilt, dann es natürlich ähm, kommt natürlich auf unsere Social Media Kanäle, kommt in unsere WhatsApp-Gruppen. Wir haben jetzt übrigens eine Diskussionsgruppe, die wir wieder aktiv betreiben möchten, das heißt, wenn ihr euch ein bisschen, wenn ihr ein bisschen debattieren und diskutieren wollt, dann schaut auf jeden Fall dort vorbei. So, genug des Geplauders. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Gast, nämlich dem lieben Matze. Matze, willst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du denn so? Sehr gerne. Hi, ich bin der Matze, ich bin 22 Jahre alt und Student in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität und ansonsten bin ich währendher natürlich noch bei Fridays for Future aktiv, schon seit ungefähr, seit Anfang an, also seit über einem Jahr und unter anderem auch im Jugendgemeinderat von Friedrichshafen aktiv. Okay, ähm, mega aktiv, also ein richtig, äh, richtiger Aktivist. Da fehlt natürlich nicht viel, dass du auch noch bei Fridays for Future einsteigst. Ähm, Erzähl mal, wir haben, wir haben dich hier nicht ohne Grund äh, auf diesem Livestream mit dabei. Erzähl mal, wie, wie ist es dir begegnet, dass man dich angefeindet oder auch beleidigt hat, weil du als Aktivist bei Fridays for Future mit dabei bist? Ja, da gab es ganz verschiedene Wege, wie man da eben Anfeindungen erfahren hat. Bei mir war das persönlich so, dass wir natürlich zum einen auf Demos teilweise angefeindet wurden, dass wir, während wir durch die Straßen gezogen sind, wirklich angeschrieben wurden von Leuten, ausgebuht wurden und so weiter. Immer wieder gab es Leute, die applaudiert haben, aber es gibt eben auch die Leute, die es einfach nicht gut finden und meinen, das dann auch direkt unmittelbar auf der Straße zur Kenntnis bringen zu müssen. Teilweise gab es dann auch wirklich Diskussionen mit Leuten, die wirklich neben der Demo standen und irgendwas gemeins gesagt haben, auch zu teilweise wirklich Schulkindern, und da ist man dann doch halt auch mal dagegen vorgegangen und dann gab es halt lebhafte Diskussionen mit Leuten, die teilweise auch dann nicht so einsichtig waren. Zum anderen gab es natürlich online auch Anfeindungen, da ging es los teilweise, wenn wir geworben haben für Fridays for Future, also wenn ich Posts geteilt habe, sowohl öffentlich als auch zum Beispiel in Gruppen von der Universität, dass wirklich Kommilitonen und Kommilitonen gesagt haben, was fällt euch denn ein, wie könnt ihr das hier teilen auf einer sozialen Plattform oder warum geht ihr denn auf die Straße überhaupt, das bringt doch überhaupt nichts. Und da gab es dann auch wieder viele Diskussionen, wo ich dann auch teilweise erklären musste, warum ein Streikrecht eigentlich so wichtig ist, warum Streiken auch irgendwie was bringt und warum das ein gewisses Interesse dann bekundet, was sich auf die Politik auswirken kann. Auch das wurde aber einfach nicht verstanden am Ende und teilweise haben die Diskussionen einfach zu nichts geführt, leider. Dann gab es auch noch eine relativ interessante Geschichte, wo ein Kommilitone gefragt hat, nach einer Kamera, die er mitnehmen wollte, auf eine Demo. Und da wurde zu ihm dann geschrieben, ja, ich hoffe, du kriegst keine Kamera, beziehungsweise auch, wenn du eine Kamera bekommst, hoffentlich kriegst du auch mal einen Schlagstock ins Gesicht. Also wirklich auch dem Wunsch der Person, wirklich dann auch Gewalt zuzufügen irgendwo, was ich total nicht verstanden habe. Und der wurde dann auch scharf kritisiert zum Glück, aber dass sowas einfach trotzdem stattfindet, finde ich super verwerflich. Mhm. Dann gab es noch vielleicht einen weiteren Punkt, den ich erwähnen kann, und zwar gab es natürlich auch immer wieder Zeitungsberichte über uns, dass die schwäbische Zeitung, der Südkurier, also die lokalen Medien, die über uns berichtet haben. Und auch da haben sie natürlich immer wieder Leute drunter dann ausgelassen in den Kommentaren über uns, was uns einfallen würde, warum wir nicht in die Schule gehen würden, dass wir doch mit unseren Diesel- und Benzinautos von unseren Eltern zu den Demonstrationen gefahren werden und danach zum McDonalds gehen, und um da zu essen. Also viele Sachen die einfach nicht wahr sind und da habe ich dann auch ab und zu mich einfach beteiligt und gesagt, Leute, überprüft prüft doch mal eure Fakten, es stimmt nun mal einfach nicht, was ihr da schreibt. Und wo nehmt ihr das überhaupt her, wenn ihr selber nicht auf der Demo war, dann wisst ihr auch welche Leute auf der Demo sind am Ende aber auch da schwierige Diskussionen, uneinsichtige Diskussionen und leider keine Partner, die dann bereit sind, auch mal was zuzugeben oder Einsicht zu zeigen. Ja, das wäre eine meiner Fragen gewesen, ob du das Gefühl hast, dass diese Diskussionen dann wenigstens was bringen, ob man sich dann wenigstens produktiv austauscht, aber ich denke, das beantwortet meine Frage. Ich will ganz kurz etwas sagen und zwar zu der Geschichte online. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das gilt für euch alle. Also wenn ihr merkt, ihr werdet konfrontiert mit Hass, auch mit solchen Drohungen, ähm, das ist sehr, sehr oft ähm, strafbar. Das heißt, meldet euch, meldet euch bei der Polizei, meldet euch auch gern bei uns, wir unterstützen euch da. Ähm, sowas darf nicht gesagt werden. Man gewöhnt sich sehr, sehr leicht dran ähm, bei Debatten im Internet, die sehr, sehr schnell hochkochen, aber das geht nicht. Und es ist auch strafbar. Das heißt, meldet euch, ähm, steht für euch selbst ein. Und wie gesagt, meldet uns bei uns, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt. So, Matze, jetzt habe ich dich, glaube ich, abgeschnitten. Wolltest du da gerade noch was dazu sagen? Gar kein Problem. Ähm, tatsächlich, ja. Und wie du richtig sagst, also online scheint es irgendwie so einen Trend zu geben, dass Leute sich natürlich irgendwie unbeobachteter fühlen oder anonymer fühlen, obwohl sie teilweise mit ihrem klaren Namen auf Facebook zum Beispiel Kommentare schreiben. Und deswegen kann man ganz klar nachverfolgen, wer die Personen sind. Und Trolle sind nicht immer anonym und trotzdem denken sie das teilweise, was ich ganz furchtbar finde. Das ist aber auch ein Grund, warum online oft nicht dann der Punkt kommt, der Einsicht in der Diskussion. Deswegen sind meistens die Diskussionen, finde ich zumindest online, sehr, sehr schwierig, wenn man die Leute wirklich persönlich konfrontiert und mal darauf anspricht, wo sie ihre Fakten eigentlich haben oder ihr vermeintliches Wissen über die Bewegung, über Fridays for Future, dann kann man teilweise auch an den Punkt kommen, wo die Leute sagen, okay, vielleicht schaue ich noch mal nach, vielleicht prüfe ich noch mal, was ich gerade gesagt habe und dann kommt es manchmal auch zur Einsicht, aber leider eben nicht immer. Trotzdem will mhm. ich versuchen, das immer eigentlich weiterzumachen. Würdest du äh, anderen raten, don't feed the troll, also wenn Leute kommen und man merkt schon, die sind eigentlich nur auf Streit aus, einfach lassen und äh, ignorieren? Oder würdest du sagen, engagiert euch da, mischt mit, sagt was dagegen? Schwierig äh, zu sagen, ja oder nein. Also ich finde, es ist immer situationsabhängig, wenn die Kommentare sehr trollhaft sind, dann muss man da nicht drauf weiter eingehen, dann kann man Kommentare teilweise auch löschen oder unkommentiert lassen oder man geht eben selber dann, spaßhaft drauf ein und macht sich wiederum über das Kommentarbezirk, weil man es einfach nicht ernst nehmen kann oder auch nicht ernst nehmen sollte in dem Fall. Wenn man merkt, okay, da ist vielleicht auch irgendeine Argumentationsbasis da, dann kann man auch mal mit Fakten argumentieren, sollte aber unbedingt Quellen liefern und wie gesagt, am besten funktioniert das persönlich, wo man auch wirklich die Reaktion der Menschen sieht und wirklich sagen kann, meinen Sie das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wirklich ernst? Ist es wirklich Ihre Meinung? Wo haben Sie denn diese Meinung her? Und so weiter. Dann kann man eben mal zu dem Punkt kommen, der Einsicht, aber leider oft nicht in meiner Wahrnehmung. Ja. Also, würdest du empfehlen, würdest du empfehlen, wenn man jetzt persönlich miteinander redet, nicht online, würdest du empfehlen, wenn man da auf die Person eingeht, dass man sich auch die ein Gespräch einlässt? Ja, unbedingt. Weil natürlich haben solche Personen, die sowas schreiben, auch irgendwo ein Anliegen. Und irgendwo auch dann, ich weiß nicht, teilweise gar schon ein Hass, teilweise einfach nur eine Abneigung gegenüber was Neuem, was sie nicht verstehen, teilweise auch so ein bisschen ignorant, was fällt denn der Jugend an, sich jetzt irgendwie herauszunehmen, die Ahnung zu haben. Und da muss man einfach mal fragen, so naja, vielleicht haben wir ja an vielleicht haben wir ja wissenschaftliche Berichte gelesen und ziehen daher unser Wissen. Und deswegen, klar, man sollte schon versuchen, da ins Gespräch zu kommen und versuchen, Leute aufzuklären, weil irgendwoher muss ja dieser Anstoß kommen des kritischen Reflektierens. Aber wenn man merkt, da, da kommt nichts und da wird einfach zugemauert und irgendwelche Argumente aus dem Internet werden weiterverwendet, dann macht das, glaube ich, keinen Sinn, da weiter zu argumentieren. Da muss man uns auch mal erlassen. Aber ich würde jedem Menschen zugestehen, da wirklich mal auch kritisch reflektieren zu können und da muss man einfach mal anstoßen, dass Leute das auch tun. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man gegen Gesprächsfaden nicht verliert, es ist schon traurig, dass es überhaupt so weit kommt, dass Menschen mit einem diskutieren möchten, eigentlich nur um ihre eigenen Argumente loszuwerden. Ja. Ähm, trifft dich das auch persönlich oder stehst du da drüber? Da stehe ich eigentlich drüber. Also ich meine, wenn Leute im Internet schreiben über eine Demo und über die vermeintlichen Leute auf der Demo und deren Verhalten, dann muss ich einfach sagen, dann wissen die Leute einfach nicht, wer auf diese Demo geht. Wenn die schreiben, wir gehen danach, weiß weiß ich, wo essen oder werden wir so unseren Eltern hingefahren zur Demo, naja, wenn sie nicht auf der Demo sind, dann können sie das nun mal einfach nicht beurteilen. Dann verbreiten sie einfach falsches Wissen und irgendwelche Annahmen, die nicht überprüft sind. Mhm. So Und wenn Leute einen persönlich angehen, dann muss man einfach mal hingehen und sagen, ist es jetzt gerade Ihr Ernst, irgendwelche Kinder auf der Straße anzuschreien? Und da frage ich mich dann schon, wo eigentlich der Anstand teilweise hin ist? Und es wird uns ja oft vorgeworfen, als die junge Generation keinen Anstand mehr zu haben. Wenn dann aber irgendwie Leute 60 plus auf der Straße anstreien, weil mir für seine Überzeugungen auf die Straße geht, dann muss ich mich fragen, wo ist eigentlich deren Anstand teilweise geblieben? Und das finde ich irgendwo unfair dann. Und deswegen gehe ich da gerne auf die Leute zu und sage, ist es jetzt gerade Ihr Ernst? Wollen Sie wirklich diese Aussage hier treffen? Oder wollen Sie sich vielleicht auch mal entschuldigen? Und immer kritisch nachfragen, weil ich möchte niemanden direkt verurteilen, aber so ein kritisches Reflektieren ist wichtig. Ich persönlich fühle mich dadurch nicht angegriffen, weil ich kann da drüber stehen, aber ich glaube, manche können es auch nicht so leicht. Und deswegen, da sollte man sich einfach auch überlegen, wie man mit seinen Mitmenschen teilweise umgeht und welchen Respekt man voreinander noch hat. Mhm. Ja, wichtige Worte auf jeden Fall, das kritische Reflektieren, aber auch das Respekt haben, selbst wenn, wenn die anderen Menschen so kommen, dass man dann ihnen das dann praktisch nicht mit gleichem Heim halt eine letzte Frage habe ich noch für dich, nämlich, was, denkst du, müsste sich verändern, damit die Menschen offener werden und damit toxische Diskussionen nicht mehr stattfinden? Puh, schwierig. Wir haben leider viele Menschen, die viel Unwissen oder viel Falschwissen verbreiten im Internet. Das wird sich leider so schnell nicht ändern lassen. Klar, Beleidigungen gehen überhaupt nicht, die muss man auch zur Anzeige bringen. Dass falsch leider kommentiert werden darf und verbreitet werden darf, das kann man so schnell nicht verbieten, weil es irgendwo auch eine Meinungsäußerung gibt, eine freie, und die nun mal da leider auch teilweise mit runterfällt. Deswegen, das wird schwierig. Man muss auf jeden Fall versuchen, aufzuklären, Leute eben zum Nachdenken anzuregen, dazu zu bewegen, dass sie kritisch hinterfragen, alles, was sie hören, und zwar, was wir sagen, was die Wissenschaft sagt, aber eben auch, was irgendwelche Trolle sagen im Internet. Man muss alles kritisch irgendwo hinterfragen. Und dann schauen, wo sind denn die Quellen, ist das wirklich belegt? Und dann kann sich eben auch ein besserer Diskurs entwickeln. Und ich hoffe, dass die Menschen das tun. Und wenn nicht, müssen wir halt versuchen, den Anstoß zu geben, dass die Leute kritisch hinterfragen, und kritisch nachdenken. Okay. Ähm, danke dir, Matze. Äh, lasst gerne eure Kommentare für den Matze da, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen, wie auch immer, der Matze beantwortet sie bestimmt sehr, sehr gerne. Ähm, irgendwelche Worte zum Schluss? Ja, wie gesagt, ich hoffe auf eine gute Diskussionskultur insgesamt, online, aber natürlich auch persönlich. Das wäre mir sehr, sehr recht. Und wenn auch natürlich die junge Generation, der alten Generation Respekt zollt und Anstand, aber auch andersherum. Weil ich meine, wir sind alle irgendwo nur Menschen und wir gehen alle für unsere Überzeugungen auf die Straße. Und es ist deswegen nicht gerechtfertigt, um mich die Leute deswegen anzufangen oder sogar zu beleidigen. Bleibt fair im Umgang, bleibt fair in der Diskussion. Ha hart in der Sache, aber fair im Umgang. Okay, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ähm, danke, dem hat sie ja noch mal gesagt, meldet euch, wenn ihr da irgendwie kommentieren möchtet. Ähm, natürlich immer freundlich bleiben, bitte. Und damit geht es auch schon weiter mit einer Story, die wir euch gleich als Audio vorbeibringen werden, nämlich von der lieben Judy. Judy ist bei uns im Orga-Team und ähm, sie hat eine sehr taffe Geschichte, die sie euch erzählen möchte. Deshalb würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr die euch anhört und ähm, ihr ein bisschen Support zukommen lasst. Ähm, um zu verstehen, worum es hier geht, äh, möchte ich kurze Anekdote erzählen. Wenn ihr auf Friedrichshafen oder, äh, in Friedrichshafen oder in Überlingen schon auf einen unserer Demos wart, habt ihr vielleicht gehört, dass ich persönlich einen Satz gern verwende, nämlich, dass es nicht darum geht, dass wir Öko-Hippies sind, dass wir gern Bäume umarmen oder sowas, sondern dass es uns wirklich um das Überleben des Planeten geht, ähm, wohl wissend, dass wir oft so wahrgenommen werden. Und genau darum geht es um Juli's Story, nämlich um dieses Image als Öko-Hippie und dass das nämlich nicht immer etwas ist, über das man sich lustig machen kann, dass man abwinken kann, sondern dass das Menschen tatsächlich sehr, sehr tief auch prägen kann, wenn man so wahrgenommen wird und wenn andere sich so lustig über einen machen aufgrund dieses Images, weil man sich für die Umwelt einsetzt, weil man sich für den Planeten und das Klima einsetzt. Das ist die Story von Juli und ähm, genau, wir hoffen, dass ihr bis zum Ende da bleibt. Ähm, Carol, das ist dein Stichwort, ähm, das ist Juli für euch. Also es hat bei mir alles so angefangen, dass ich früher auf einem Pferdehof gewohnt habe und meine Mama da schon sehr öko war. Dass sie halt immer bio gekauft hat, dass sie gutes Fleisch, also wenn es gutes Fleisch gibt, gutes Fleisch gekauft hat. Ähm, und das eigentlich auch ganz okay war. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass mein Bruder sehr schwer krank ist und wir wussten aber nie warum. Und was mit ihm denn los ist und dann mussten wir das erste Mal umziehen. Und dann sind wir nach Salim gezogen und äh, hier kannte mich dann halt keiner. Ich habe ich dann meine Nachbarin kennengelernt, die sich dann später auch als meine beste Freundin empuppt hat, aber das wusste ich ja dann noch nicht. Dann musste ich erstmal in die Schule und ich hatte natürlich immer das Biozeug dabei, die Bio-Salami oder den Bio-Frischkäse oder was weiß ich. Und das hat nie jemand so wirklich verstanden, die waren immer so, ja Juli, warum denn dieses Biozeug, das ist doch total dumm und unnötig. Und dann hat es angefangen, dass ich von denen echt gemobbt wurde. Das hat nie wirklich aufgehört, also sie waren immer gegen mich und eben da war schon dieses Ökozeug ein Thema. Dann habe ich eben meine beste Freundin immer weiter kennengelernt. Und Als wir dann beide auf weiterführende Schulen gewechselt sind, sie ein Jahr vor mir, ähm, ich dann eben nach ihr erst, sind wir beide auf unterschiedliche. Aber das hat uns halt irgendwie nicht davon abgehalten, dass wir dich trotzdem doch enger befreundet wurden. Ja, wenn ich das erste Mal mit ihr in den Urlaub gefahren und die Leute da waren so nett und haben das so verstanden und waren auch, da waren auch Ökos dabei. Und es war für mich so, boah. Die haben auch so Öko-Eltern und die haben dann auch gesagt, ja irgendwie nervt mich dieses dumme Öko-Zeug und ich so, ja kann ich total verstehen, weil ich, damals hat man das noch nicht verstanden. Und dann ging es halt weiter, dass ich wieder in Deutschland war und dass alles wieder blöd war, dass mich dann meine Klasse wieder gemobbt hat, auch deswegen, weil ich Vegetarier dann auch war. Und dann ging es halt so weit, dass ich deswegen wegen diesem blöden Mobbing dann auch echt die Schule gewechselt habe ging es so weit eben, dass ich sehr, sehr oft bei meiner besten Freundin war und die dann irgendwann auch Vegetarier geworden ist, was mich total bestärkt hat und ihre Mutter auch Vegetarier geworden ist, was mich noch mehr bestärkt hat. Und mir das dann bei ihr immer so leicht gefallen ist, dass ich bei ihr so leicht Vegetarier sein konnte, dass ich da gemerkt habe, wie einfach das doch dann auf einmal sein kann. Und dann war ich eben auf dieser Förderschule und habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Leute waren am Anfang total nett, nur da ist es halt so, dass die Leute, die nett zu mir waren, irgendwann gehen mussten, weil die einfach... Nach der 9. Musst du da halt gehen und man halt in der 38 gekommen bin und dann waren sie halt weg. Was natürlich für mich einfach scheiße war, weil ich mich dann einfach mit anderen Leuten mehr anfreunden musste, enger anfreunden musste. Was dann erstmal auch ganz okay war, gab nie Probleme oder so, bis dass ich dann eben meinen ersten Freund so wirklich hatte und äh, der das mit dem Ökozeug total verstanden hat, der immer gesagt hat, ja, kann ich total verstehen, dass du Vegetarier bist, ja, alles gut, Schatz, bla bla bla bla bla. Und ich dachte so, boah, wow, voll krass, toll und irgendwann hat man sich halt getrennt, man kennt es halt und ja, dann ging es halt weiter, dass ich in eine Kur gefahren bin und eigentlich war alles gut. Und in der Kur war dann aber meine ähm, beste Freundin aus der Schule mit meinem Ex-Freund zusammen, was mich total verletzt hat und andere Leute das nicht verstanden haben, wie sowas funktioniert. Und dann habe ich mich auf dieser Kur mit ihr extrem, extrem gestritten deswegen, also sehr stark. Und dann wurde dieses Öko-Thema erst so richtig Thema. Und zwar habe ich während der Kur auch Fridays of Future so entdeckt, sage ich mal, und gemerkt, dass es sowas gibt und fand das schon da sehr inspirierend und voll cool und dachte mir schon so, boah, wie cool, ey, das ist ja voll mein Ding und krass und wusste da aber schon, dass ich da nie ein Teil davon sein werde und dann musste ich natürlich irgendwann wieder zurück und war dann wieder zu Hause und meine ganze Klasse stand einfach gegen mich, alle. Klar, ich war vier Wochen weg, ich habe mich mit der einen krass gestritten und dann standen die alle gegen mich und ich war sehr super, das ist ja jetzt echt toll. Und da kam halt auch noch mein Lehrer, der, der immer gesagt hat, ja, Juli, du und dein Öko zeigst doch alles dumm und unnötig, jetzt komm, lass das doch mal. Und ich habe immer gesagt, nein, lassen Sie mich doch jetzt einfach mal machen. Und er hat aber immer gesagt, Juli, nein, ich sag jetzt dir, wenn du auf Demos gehst, musst du das und das machen, du musst komplett nachsitzen, eine ganze Woche lang, du musst die Schulordnung mehrmals abschreiben, du musst extrem viele Aufgaben machen. Und dann kam aber der erste Großstreik im Sommer und ich war so, nee, ich gehe da jetzt hin. Also ich meine, Mama gesagt, Mama, bitte ruf in der Schule an und sag, dass ich auf die Demo gegangen bin. Also ich bin auf die Demo marschiert und kam am nächsten Tag natürlich total glücklich in die Schule, weil dieses Gefühl, auf dieser Demo, einfach dieses Gefühl verstanden zu werden, dieses Gefühl, etwas über meine eigenen Meinungen zu hören, so toll war, dass ähm, ich einfach total glücklich war. Und meine beste Freundin, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich bei ihr gewohnt, tue ich ja immer noch, ähm, konnte das so verstehen und hat sich so für mich gefreut und alles Mögliche, dass ich mich natürlich noch mehr gefreut habe. Und dann musste ich in der Schule echt eine ganze Woche nachsitzen. Ich musste eine ganze Woche nachsitzen, eine ganze Woche Zeug machen von ihm. Und dann kam aber nächster Streik und ich war so, nein, ich möchte wieder hingehen. Also bin ich einfach wieder hingegangen. Ich bin einfach wieder hingegangen, habe mich wieder noch mehr gestritten mit der Klasse, noch mehr gestritten mit den Lehrern. Die Lehrer haben es wieder nicht verstanden, die Klasse hat es wieder nicht verstanden. Niemand hat es einfach verstanden. Jeder hat gesagt, Juli, komm, lass dieses Ökozeug, das, das ist doch alles dumm und unnötig. Ich habe die angemault, habe gesagt, Leute, es reicht mir jetzt, es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern. Und niemand hat es verstanden. Und dann irgendwann habe ich zu meinem Lehrer gesagt, also entweder lassen sie mich gehen oder ich muss trotzdem immer wieder gehen. Und dann hat er mich halt irgendwann einfach gesagt, okay, ja, dann gehst du halt, musst es aber nachholen. Und ich war so, ja, okay, das ist ein Deal. Also darf ich immer auf Demos gehen. Ich bin dann natürlich immer gegangen und irgendwann habe ich einfach entdeckt, dass dieses Veganer sein auch was für mich wäre. Und dann bin ich halt Veganer geworden, was natürlich zu noch mehr Streiten der Klasse geführt hat, weil die immer gesagt haben, Juli, komm, ist doch mal Fleisch und guck mal, das ist doch nur so ein bisschen Butter, das ist doch total egal. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich bin Veganer, akzeptiert ist." Und niemand hat das verstanden, wirklich niemand. Dann hat sich dieser Streit irgendwann mit den Leuten da aufgelöst, nach einem halben Jahr ungefähr. Und ich war da und dachte mir so, Leute, danke, dass ihr endlich aufgehört habt, danke, weil wenn man von der ganzen Schule gemopft wird, ist es eher weniger cool. Und dann haben die aber noch mehr mitbekommen, wie krass ich eigentlich hinter Fridays for Future stehe und dass ich auch im Orga-Team bin. Und das war dann natürlich ein Punkt, wo sie wieder total asozial zu mir waren, wo sie mich wieder gemobbt haben und alles Mögliche. Und im Endeffekt hat es nie aufgehört, aber was ich dazu sagen kann, ist einfach, das ist komplett meine Sache. Und wenn ich sage, ich möchte für Fridays for Future stehen, dann kann ich das machen, wie ich möchte, das ist mein Leben und... Ich habe einfach entdeckt, dass Fridays of Future auch ein Teil von meinem Leben ist und dass ich einfach möchte, dass es da weiterhin bleibt und dass mir das total viel Spaß macht und dass es einfach mein Ding ist. Und wenn das niemand versteht, dann versteht das niemand. Okay, sollen sie doch machen, aber es ist mein Leben. Heißt, ich kann machen, was ich möchte. Und wenn irgendein Lehrer mir sagt, nein, du darfst nicht dahin gehen, ich habe mich halt einfach so lange durchgebissen, bis ich gehen durfte. Und das kann ich auch nur jedem so weiterempfehlen, dass einfach jeder, der nicht gehen darf, einfach sagt, lassen Sie mich gehen oder ich muss gehen. Weil im Endeffekt dürfen die einen in der Schule nicht festhalten da muss man einfach gehen und nicht sagen, okay, dann kann ich halt nicht auf Demos gehen, wie, wegen den Lehrern. Das kann nicht sein und das kann nicht sein, dass die Lehrer uns so weit haben, dass wir uns wehren. Ich meine, es geht hier um unsere Zukunft und das ist einfach wichtig. Die Zukunft liegt ja, wie man so schön mal sagt, in unseren Händen und wenn wir uns nicht drum kümmern, dann wird dieser Planet kaputt gehen und dann können wir gucken, wo unsere Kinder aufwachsen können. Auf einem Sch au Haufen voller Schutt und Asche oder wo. Und das sind Sachen, die möchte ich einfach nicht und deswegen habe ich da immer versucht, dran zu bleiben und ich sag ja auch, irgendwo auch hart zu bleiben und klar war es echt schwierig für mich mittlerweile. Meine Klasse akzeptiert es so halb, also klar mobben sie mich da manchmal immer noch so ein bisschen, aber nicht mehr so, dass es wirklich noch Mobbing ist. Also es ist einfach so lange nicht mehr so schlimm, weil sie einfach gemerkt haben, okay, die bleibt ja wirklich dabei und auch als ich Veganer geworden bin, ins Orga-Team reingerutscht bin, einfach das sind so die Sachen, das hat mir enorm geholfen und ich kann nur wirklich jedem weiterempfehlen, der sich alleine fühlt, einfach mal auf eine Demo zu gehen oder einfach mal nachzufragen, ob wir mal ins Orga-Team kann, wenn man dafür dann Zeit hat und Lust hat natürlich. Aber das sind einfach die Sachen, was mir extrem weitergeholfen hat, weil ich nicht im Orga-Team wüsste ich auch nicht, wie das bei mir heute aussieht, ob ich da dann immer noch so stark wäre, weil einfach man weiß, dieses ganze Orga-Team, die unterstützen einen, also man bekommt immer die News und weiß immer direkt über alles Bescheid, kann mit alles planen und das motiviert dann natürlich noch mehr. Und da merken die Lehrer dann auch, dass man da echt hintersteht. Und dann ist das alles für die auch nicht mehr so furchtbar. Dann sagen die auch, okay, gut, du bist ja schon im Orga-Team, dann geh jetzt, was ich auch schon erfahren habe. Und das ist alles eine tolle Erfahrung, wenn man weiß, ich bin auf dieser Demo, weil ich gesagt habe, dass ich das machen möchte. und ja. Wow, voll der krasse Bericht von Juli. Ich höre ihn jetzt sogar auch zum ersten Mal. Und es ist echt ähm, unglaublich zu hören, wie wie man für solche Dinge diskriminiert werden kann, ähm, einfach für das, wofür man einsteht. Ähm, noch nicht mal für das, wer man ist, ja, sondern für die Meinungen, die man hat. Das sollte eigentlich wirklich ein No-Go sein und Julia hat absolut recht, dass wir sie als Orga-Team voll unterstützen und hinter ihr stehen. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, hey, ich fühle mich voll einsam, irgendwie habe ich diese... Öko Bubble nicht um mir, ähm, ich habe keine anderen Hippies um mir rum die Bäume umarmen, dann kommt zu uns. Ähm, wir sind natürlich nicht ganz so schlimm, aber ihr findet ihr von jedem Schlag jemanden. Und ähm, sagt einfach Bescheid, wenn ihr uns kennenlernen möchtet, wenn ihr ein ähm, bisschen Unterstützung braucht. Aber wie wir uns, wie wir euch genau unterstützen möchten, erfahrt ihr auch am Ende noch von dem lieben Max. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich noch jemanden einladen, nämlich die liebe Ananda. Die Ananda hat eine ähnliche Geschichte wie die Juli, denn sie hat auch in der Schule ganz starke Ausgrenzung erfahren. Sie wird sehr oft gehänselt und es werden ständig Kommentare fallen gelassen, dass sie sich ja bei Fridays for Future engagiert. Darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. So, Ananda, bist du, bist du mit dabei? Hey, ja genau. Um, was vielleicht vorab noch ganz gut zu wissen ist, ich bin Schülerin einer 11. Klasse hier an einem Gymnasium in der Nähe. Ich bin auch ein bisschen älter als die Juli, das heißt, es ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes, was einfach das Umfeld in der Klasse angeht. Und bei mir hat das Ganze anders angefangen als bei ihr. Ich bin von Anfang an bei Fridays for Future hier am Bodensee dabei gewesen, bin von Anfang an auf die erste Demo gegangen und habe das einfach kontinuierlich weitergemacht. Und ganz am Anfang war in meiner Klasse und in meinem Umfeld auch die Reaktion darauf echt positiv und alle fanden es cool, dass man sich engagiert, für irgendwas einsteht und sich halt auch informiert über bestimmte Dinge. Und je größer dann mit der Zeit eben auch dieser Support für Fridays for Future und die Klimabewegung wurde, wurde aber auch die Gegenstimme immer lauter und immer größer, einfach dieses Fridays für Hubraum und aber auch diese ganzen Trolle im Internet. Und irgendwann war das aber auch nicht nur im Internet, sondern hat sich auch auf die reale Welt übertragen. Irgendwann war es dann so, dass in der Schule die Leute nicht mehr gesagt haben: Hey, viel Spaß auf der Demo, voll cool, dass du da hingehst, sondern irgendwann ist das umgeschlagen und irgendwann war es dann: Haha, Fridays for Future aneinander. Ähm, und sowas realisiert man nicht im ersten Moment, wenn einen die Leute indirekt dafür auslachen, dass man sich für was Bestimmtes einsetzt. Nach so einem Gespräch geht man dann aus dem Klassenzimmer, aus dem Unterricht raus und denkt, hey, Moment, das war voll gemein, was die da gesagt haben. Weil es einfach von hinten rumkommt. Das ist nicht so direkt wie bei Julis Geschichte, dass man wirklich dafür ausgelacht wird und gehänselt wird, dass man sich auf eine bestimmte Weise ernährt, dass man zu Demos geht, dass man sich auch in seiner restlichen Freizeit im Orga-Team engagiert, sondern es ist sowas Indirektes, irgendwas, was man nicht greifen kann, das von ganz weit unten kommt. Und da reicht die winzigste Bemerkung und direkt geht das Pulverfass hoch und das Kollektivklasse steht nicht mehr hinter einem. Diese Menschen, mit denen man teilweise fünf, sechs Jahre schon jeden Tag in der Schule verbracht hat, die ändern plötzlich das Bild, das sie von einem bestimmten Mensch haben. Und auf Dauer ist das zermürbend. Das ist unfassbar mhm. anstrengend, wenn du jeden Tag in die Schule gehst. Und von Leuten, mit denen du ursprünglich mal befreundet warst, mit denen du ganz, ganz viel Zeit verbracht hast, wenn die plötzlich sehen, was du machst und dich mit anderen Augen sehen. Und bei mir ist das so weit gegangen, dass ich mich gar nicht mehr wohl in meiner Klasse gefühlt habe und es aktuell auch nicht wirklich tue, ähm, dass das auch ein Lehrer von dem bemerkt hat, dass der auf mich zugegangen ist und ich ein sehr emotionales Gespräch mit dem geführt habe. Ähm, nur konnte ich bis jetzt noch keine Änderung feststellen, weil jetzt Corona dazwischen gekommen ist in die ganze Situation. Ja, aber so auf diesem Stand bin ich gerade verblieben, ja. Wow. ja. Das ist auch sehr heavy, wie du gesagt hast, ähm, die Juli hat sehr hart getroffen, dass man auf sie zugegangen ist und ihr gesagt hat, ähm was weiß ich, du Öko-Freak, ja? ähm, bei dir ist es einfach subtiler, aber es kann halt genauso wehtun. Ähm, ich habe das auch persönlich erlebt, ähm, man merkt einfach, dass viele kleine Kommentare, die regelmäßig fallen, auch was mit einem machen. Ja, man fühlt sich einfach nicht mehr so willkommen in einer Gruppe, die einen eigentlich aufnehmen sollte, mit denen man jeden Tag in der Schule verbringt. Und es ist wirklich schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Hast du denn auch das Gefühl, also wenn es um Fridays for Future ging, habt ihr da dann auch Sachlich diskutiert? Ging es dann um die 1,5-Grad-Grenze, des CO2-Budget, wie auch immer? Oder war das, dann, war das dann einfach ein Gespräch voller abfälliger Bemerkungen? Um, also, ich erinnere mich besonders an eine Situation zurück, als wir im Deutschunterricht erörtern und argumentieren geübt haben. Und unsere Lehrerin kam auf die glorreiche Idee, das an dem Thema Fridays for Future zu üben. Und dann stand ich natürlich direkt allein in meiner Ecke und habe eben das Thema versucht irgendwie zu verteidigen ähm, und klar sollten wir Pro und Kontra Argumente dafür finden, nur waren es dann super unwichtige Argumente von den anderen und ich habe quasi nur für die Pro-Seite argumentiert und das ist zwar jetzt ein Einzelfall, wo es dann wirklich rausgekommen ist, dass ganz viele Einfach gesagt haben, Fridays for Future ist lächerlich und das war deren Argument. Mhm. Ähm, und dann kriegt man halt an den Kopf geworfen, dass niemand in seinem Umfeld so gut wie niemand einfach hinter dir steht. Ähm, ja, das war eine sehr markante Erinnerung an dieses Thema. Aber sonst ist es einfach an einem anderen Beispiel, ja, Wintersporttag. Wer geht Skifahren? hoch, ihr geht zu Fridays for Future, dann könnt ihr aber eigentlich nicht Skifahren gehen. Hm. in den Kopf geworfen. Ja. ja, das wird natürlich auch immer sofort erwähnt, dass, ja, was machst du eigentlich persönlich? Isst du eigentlich Fleisch? Fliegst du eigentlich? Fährst du eigentlich Auto und so weiter und so fort. Das bemerken wir ja auch auf der bundesweiten Debatte sogar, ja, dass bundesweit bekannte AktivistInnen angesprochen werden darauf, wie sie eigentlich ihr eigenes Leben gestalten. Wie hast du denn, also du hast gesagt, du hast dich echt alleine gefühlt und ich kann das auch mega verstehen, vor allem natürlich, wenn einfach die ganze Klasse gegenein steht, was, was hat Ihnen derzeit geholfen? Also man muss dazu sagen, natürlich war ich nicht hundertprozentig alleine und stand nicht allein gegen 20 andere Leute, sondern es gab mhm. auch ein, zwei Menschen, die auch mit auf die Demos gegangen sind am Anfang, nur ist das immer weniger geworden. Also ich habe gemerkt, wie die sich haben unterkriegen lassen von den anderen, dass einfach die Meinung der anderen auf ihre eigene gedrückt hatten, dass die sich auch, kaum noch trauen, was gegen die Anderen zu sagen, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich habe ganz lang versucht, mit den Menschen einfach engeren Kontakt zu pflegen, mich von den Anderen ein bisschen abzuschotten. Ähm, und das hat mir sehr geholfen und außerhalb von der Schule auch auf den Demos. Das ist einfach das ist eine ganz andere Bubble. Einfach diese Aktivisten-Frays-of-Future-Bubble, in der wir uns, glaube ich, alle super wohlfühlen. Und das ist ganz wichtig, dass ich mich über die Schiene irgendwie ein bisschen ablenken kann. Ja. Okay. Ähm, eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du dir wünschen, dass diese Menschen, die solche Kommentare machen, die dich so behandeln, die diese Atmosphäre einfach kreieren in der Schule, was würdest du dir wünschen, dass sie verstehen oder dass sie lernen? Also, zum einen auf jeden Fall, dass im Moment ist es so, dass viele meiner Mitschüler, nicht alle, aber der größte Teil ähm, diesen menschengemachten Klimawandel, Klimawandel als sich einfach als Meinung abtun und nicht als wissenschaftlich belegten Fakt. Und das richtet sich an alle Menschen da draußen, dass man sowas nicht als Meinung abtun kann, sondern sich anschauen muss, wie die Zahlen sind, wie die Daten sind, wie die Fakten sind. Ähm, und dann eigentlich erst seine Meinung bilden kann, dann erst argumentieren kann und das tun die Menschen in meiner Klasse nicht. Und ich wünsche mir sehr, dass die sich einfach mal hinter ein Buch setzen und sich anschauen, wie es eigentlich wirklich ist, bevor sie sagen, Fridays for Future ist lächerlich. Mhm. Und zum anderen wünsche ich mir, dass vielleicht haben auch Klassenkameraden gerade gesehen, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, wer zuschaut. Aber vielleicht versteht jetzt der ein oder andere, dass es einen Menschen trifft, wenn er so angegangen wird, von Menschen, denen man eigentlich mal sehr nahe gestanden ist. Dass man sich überlegt, was das, wie man handelt, mit einem Menschen macht. Ja. Dem kann ich auf jeden Fall nur beipflichten. Ich denke, egal, um welches Thema es geht, wir sollten immer verstehen, beziehungsweise wir sollten den anderen Personen immer den Vertrauensvorschuss geben und verstehen, dass es diesen Menschen darum geht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ob sie das richtig machen oder falsch, darüber kann man reden, aber dann sollte man auch sachlich darüber reden und einander nicht an den Kopf werfen, hey, du hast keine Ahnung und was du machst, ist absolut sinnlos. Ja. Ähm, ja. Also Verständnis für die anderen Personen haben und auch Verständnis dafür haben, dass die anderen sich das nicht überlegt hat und einfach aus dem Blauen äh, heraus erzählt, sondern dass du dich informiert hast und ähm, dass KlimaexpertInnen überall auf der Welt auch hinter dir stehen. Okay, ähm, danke dir, Ananda. Danke für deine Story. Ähm, ja, war mega schön, dass du mit dabei warst bei dem Stream. Jetzt möchte ich noch ähm, eine Geschichte erzählen, und zwar geht es darum, unsere WhatsApp-Diskussionsgruppe. Die möchten wir jetzt übrigens wieder aufleben lassen, und äh, zwar in, äh, in geordneter Weise. Das heißt, äh, wir werden die natürlich moderieren. Wir werden schauen, dass auch gesunde Diskussionen stattfinden. Aber wenn ihr Lust habt, ähm, euch auszutauschen ähm, und Natürlich in netter Form die Fetzen fliegen zu lassen, dann kommt in die Diskussionsgruppe rein. Die Links findet ihr überall bei uns auf den Social Media. Ähm, so, die Diskussionsgruppe hat aber auch schon ihre schwarzen, äh, schwarzen Momente erlebt und dazu gehört ja definitiv ein Moment, in dem ein sogenannter Troll in unsere Gruppe reingeplatzt ist. Da diese Links öffentlich für alle verfügbar sind, heißt es natürlich auch, dass jemand, der uns einfach nur einen Streich spielen will oder der sich aufführen will, auch in die Gruppen reinkommen kann. Eines Tages, und ähm, das dürfte ja schon einige Monate her sein, kam eben eine solche Person in den Chat rein und hat, und ich zitiere das jetzt mal, ähm, gesagt, "Holl doch, du Hurensohn, ich beende dein wertloses Scheißleben. Das war an einen unserer Aktivisten gerichtet Und daraufhin haben wir die Polizei verständigt. Ähm, die Polizei hat sich mit einer Streife auf den Weg zu dieser Person gemacht und... Ähm, Genau, die Anzeige wurde dann fallen gelassen, das war auch so beabsichtigt, aber dieser Mensch hat auf jeden Fall seine Lektion gelernt. Ich erzähle das hier als kleine Anekdote, damit ihr wisst, wie gesagt, online ist kein rechtsfreier Raum und es ist wichtig, dass ihr etwas sagt, damit diese Menschen auch merken, hey, so redet man nicht, ähm, sowas sagt man nicht. Ihr wisst nie, wen ihr damit trifft ähm, Ja, und ihr wisst nie, wie ihr die Menschen damit trifft. Ähm, das heißt, es gilt natürlich auch für euch, Bitte überlegt euch wirklich zweimal, wenn ihr solche Sachen schreibt und ob solche, äh, solche Sprache wirklich notwendig ist. Ähm, genau. Und jetzt möchten wir zu einem Teil kommen, bei dem wir euch weitere Lösungen vorstellen können. Ihr habt von Matze schon gehört, dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben. Ähm, ihr habt von der Judy gehört, dass es wichtig ist, sich FreundInnen zu suchen, die einen unterstützen. Ähm, ihr habt von der Ananda gehört, dass es wichtig ist, ähm, Ebenso, sich FreundInnen zu suchen, auch mit LehrerInnen zu sprechen und mit anderen Menschen, die euch unterstützen können. Und jetzt, das ist unser Appell an euch, wenn es etwas gibt, wenn ihr so eine Story habt, dann meldet euch bei uns. Wir helfen euch sehr, sehr gerne, unter anderem mit unserem neu gegründeten Awareness-Team. Dafür habe ich den Max heute mitgebracht und der Max möchte euch heute die Awareness AG vorstellen, die wir ganz frisch gegründet haben für Themen, die uns hier bei Fridays for Future Bodensee sehr, sehr wichtig sind. Max, willst du vielleicht mal kurz zu deiner Person was sagen? Wer bist du eigentlich? Ja, äh, also ich bin Max, ich bin 18 aus Friedrichshafen und ähm, bei Fridays for Future auch äh, ziemlich genau seit dem 1. Februar dabei. Und äh, genau, ich dachte mir äh, eigentlich schon immer, also das, das äh, Thema Awareness ähm, war mir in Fridays, bei Fridays for Future immer ein bisschen zu wenig da. Ähm, so man wusste, das ist eine Katastrophe. Aber man hat äh, nie wirklich etwas äh, gemacht, um, also ich sag mal, die äh, gebundene Angst an den, Klima, an den Klimawandel äh, ist eben auch eine Zukunftsangst. Man hat Angst um die Zukunft, man weiß nicht, was äh, später passiert. Man hat Angst ähm, und das kann sich in vielen äh, Sachen widerspiegeln. Das kann sich in einer Klimadepression, sage ich jetzt mal, es kann eben damit äh, zusammenhängen, dass man irgendwie gemobbt wird in der Schule, weil man zu Price for Future geht oder ähnliches. Und deswegen dachte ich mir, dass es ganz wichtig ist eigentlich, dass wir in unserer OG ähm, ein Awareness-Team haben. Ähm, genau. Mhm. Danke dir. Ähm, genau, das ist auch ein Thema, das man hier auf jeden Fall ansprechen sollte, wenn es schon darum geht, wie tief das Engagement auch ins Fleisch schneiden kann, wenn man beleidigt und gemobbt wird. Ähm, die Klimakrise an sich äh, kann auch sehr, sehr auf die Py Psyche schlagen. Und es gibt nicht und sonst die Psychologists, also Psychologists for Future, die sich bundesweit gegründet haben, um KlimaaktivistInnen zu unterstützen. Ähm, es gibt inzwischen auch den sogenannten äh, Begriff Climate Anxiety, weil manche Menschen tatsächlich sehr starke Angst oder wie du gesagt hast, auch Depressionen verspüren mit dem Gedanken an eine sehr, sehr ungewisse Zukunft. Ähm, und dafür haben wir jetzt diese AG. Und ähm, wie du gesagt hast, Max, ihr seid AnsprechpartnerInnen für Menschen aus der OG, also aus der gesamten Ortsgruppe, ähm, die auch bei den Demos dabei sind. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Genau, also äh, innerhalb unseres Orga-Teams haben wir auf jeden Fall ähm, eine recht wichtige Rolle, weil wir einiges mit regeln. Aber wir wollen eben auch außerhalb des Orga-Teams ähm, auf jeden Fall für viele erreichbar sein. Wir haben extra eine E-Mail-Adresse äh, eingerichtet. Das ist ähm, Die E-Mail-Adresse ist awareness streikde ähm, und äh, dann haben wir eben noch die äh, Awareness AG-Mitglieder, ähm, die unter anderem ich sind, die unter anderem Blanda sind und noch äh, einige andere Menschen, die unbedingt dabei sein wollten. Und ähm, wir wollen eine beratende Stellung für euch einnehmen. Wir werden auf jeden Fall auch bei großen Demos vorhanden sein. Ähm, und wir wollen, wenn ihr durch die Schule leidet, weil ihr zu viel nachsitzen müsst oder weil ihr wirklich Angst habt oder ähnliches, wollen wir eine beratende Rolle äh, sein und euch mögliche Tipps oder Hilfe anbieten, wie ihr diese Probleme unter anderem lösen könnt. Okay. Ähm, danke dir, Max. Ich wiederhole hier nochmal die E-Mail-Adresse. Sie ist awareness streikde Ihr könnt uns natürlich auch auf allen anderen Plattformen schreiben und wir geben das dann weiter. Wenn ihr aber nur das Awareness-Team erreichen wollt, dann am besten über diese E-Mail-Adresse oder ihr sucht im Chat zum Beispiel nach Max' Nummer. Ähm, genau, vielen lieben Dank, Max. Und wie gesagt, das ist unser Appell an euch. Wenn ihr Probleme habt, Fragen, meldet euch bei uns. Ähm, wir, sind, wir haben wirklich ein offenes Herz für alle. Ähm, genau. Damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende dieses Livestreams angekommen. Vielen Dank an äh, den Max, an die Ananda, an den Matze, natürlich auch an die Judy, die hier alle ihre Geschichten geteilt haben. Ähm, wir möchten es hier nochmal betonen, Corona ist wirklich, nicht, äh, ist wirklich kein Scherz. Ähm, das heißt, bleibt sicher, bleibt zu Hause, wascht euch die Hände, ihr kennt, ihr kennt die Prozedur. Ähm, eine Sache möchten wir uns hier, möchten hier noch allen sagen. Ja. Ähm, Fridays for Future hat sich bundesweit und natürlich auch unsere OG, wir haben uns solidarisiert mit der Seebrücke. Die Seebrücke, das sagt euch wahrscheinlich was, das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass ähm, geflüchtete Menschen, in Europa untergebracht werden, dass ihnen ein, eine sichere, ein sicherer Weg garantiert wird. Essentiell setzen Sie sich dafür ein, dass Situationen nicht so enden wie momentan auf Lesbos. Lesbos, die griechische Insel, beherbergt momentan zehntausende Flüchtlinge. Wir können uns bisher noch nicht vorstellen, was passiert, wenn dort der Coronavirus eintrifft, aber ja, es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall nicht gut enden. Deshalb verlangt die Seebrücke und Fridays for Future schließt sich dem ein an eine dezentrale Unterbringung dieser Flüchtlinge und eine Aufnahme dieser Flüchtlinge durch europäische Länder. Am Sonntag findet dazu eine Online-Aktion statt. Ich glaube, das ist ein bisschen redundant. Momentan ist sowieso alles online unterwegs. Wir bitten euch, tweetet, postet Bilder mit dem Hashtag Wir haben Platz, denn wir haben hier Platz in unseren industrialisierten Ländern und mit dem Hashtag Leave No One Behind. Wir können es uns nicht, wir können es nicht geschehen lassen, dass diese Menschen in diesen unglaublich überfüllten Lagern sitzen und eigentlich darauf warten, dass das Virus bei ihnen eintrifft ähm, und sie ihre Liebsten verlieren. Das geht nicht. Das ist eine humanitäre Krise und auch wir als Fridays for Future ähm, unterstützen, dass dort gehandelt wird und ähm, dass diese Flüchtlinge untergebracht werden, ähm, so wie es sich eigentlich so wie, es, so wie es sich eigentlich gehört. Wir hoffen, dass wir dabei eure Unterstützung haben. Wie gesagt, am Sonntag finden Tweetstorms statt, ähm, Online-Aktionen. Ähm, sucht dafür einfach nach der Seebrücke auf allen sozialen Medien, die ihr finden könnt oder informiert euch auf deren Website. Das ist noch der letzte Appell von uns an euch. Und ähm, das war's für unseren Livestream. Wie gesagt, meldet euch für jegliche Kommentare bei uns und wenn ihr Langeweile habt, ähm, auf unseren sozialen Kanälen und auf unseren WhatsApp-Chats ist immer was los. Vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende.